Also ich bin heute ähm, Kommentator, ähm, also die, die Leute, die mal nerven bei den Fußballspielen, ein Volllabern. Das bin ich heutzutage bei The Zone, neuer Sender, der seit zwei Monaten in etwa auf den Schirmen ist, vor allen Dingen über App zu kriegen ist. Nur 10 Euro im Monat gerne machen, Probe Monat ist kostenlos. Ähm, oh, Werbe, ja. Und ähm, mach da das, was ich immer machen wollte, die englische Fußballliga, plus mach noch ähm, den Radio-Kommentar für das bundesliga -Radio, sport 1FM und bin noch, wenn Zeit ist, ab und an das Sky Sport news als äh, freier Mitarbeiter tätig. Das reicht dann aber, habe ich gut zu tun. Ich bin tatsächlich im aussterbenden Gewerbeprint. Ich habe einen Shop gefunden. Ich bin beim Magazin der GQ als Redakteur. Ich bin dann halt noch für den Donaukurier bei mir in meiner Heimat in Ingolstadt tätig und darüber hinaus noch bei INTV, das ist unser Regionalsender. Und da, um den Bogen zu schließen, bin ich auch äh, im Sport tätig. Und das ist schon, also jeder, der irgendwie auch in die Sportrichtung will, den kann ich schon mit auf den Weg gehen. Das ist halt eine geile Sache, weil ich einfach Gefühle transportiere wie fast nirgendwo anders. Also wenn dann halt in der 90. Minute der Ball an die Latte knallt und du denkst dir ja, 1-1, wäre das entscheidende Tor gewesen. Es ist schon in der Kreisliga cool, wie ist es dann erst im Champions-League-Finale. Ich ein ganz gutes Beispiel, der viel von Veränderungen profitiert hat in, in der ganzen Medienlandschaft. Und das gleiche ist mir jetzt gerade nochmal mal passiert. Da, als ich die Nachricht bekommen habe im November, dass die Rechte der Premier League wechseln, hätte ich am liebsten geheult und ähm, heute ist das Beste, was mir je passiert ist. Deswegen ist prinzipiell der Journalismus, äh, auch der Printjournalismus, ein geiles Fach. Und jeder Journalist, der hier anfängt und sagt, ich möchte in die Medien, die Medien werden nie aussterben und da gibt es immer einen Job für euch und wenn ihr gut seid, dann kriegt er immer Job.